Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen bei meiner nächsten Etappe den Rhein entlang. Und zwar geht es heute von Worms nach Bingen, weiter den Oberrhein. Wir kommen dann noch an Nierstein, Oppenheim und Mainz vorbei. Und ja, ich bin heute Morgen hier bei mir zu Hause losgefahren, über die Rheinbrücke drüber, noch ein Stückchen durch Worms. Und jetzt bin ich hier am Ende vom Industriegebiet von Worms. Und der nächste Ort ist dann Rhein-Dürkheim. Und da bin ich jetzt auch gleich. Und die Tour geht los. Sagen, zu der geologischen lage hier und zwar fahren wir hier links auf der pfälzischen seite genauer gesagt Rheinhessen. und auf der rechten seite ist jetzt mittlerweile hessen das hat sich geändert zwischen mannheim und lambertheim da war die grenze zwischen baden-württemberg und hessen Jetzt will ich noch mal ganz kurz zurückkommen auf meine letzte Etappe. Und zwar bin ich ja da extra einen kleinen Umweg gefahren, um zur Fundstelle zu kommen, wenn ihr euch erinnert, wo sie ja am 21. Oktober die Lok aus dem Rhein holen wollten. Jetzt ist letzte Woche eine Info gekommen, da ist gar keine Lok. Ja, das tut mir unheimlich leid für die ganzen Leute, die jetzt, glaube ich, 15 Jahre lang waren die Vorbereitungen. Und jetzt haben sie festgestellt, dass da keine Lok ist. Kann man nichts machen. Jedenfalls an der Stelle wünsche ich allen Loksucher viel Glück. Vielleicht klappt es ja doch noch irgendwann. Ich bin jetzt hier angekommen bei Eich, und zwar geht es hier runter zur Rheinfähre. Da kann man übersetzen nach Gernsheim auf die hessischen Seite. Und der Rheinradweg geht aber hier weiter Richtung Eischer See und da fahre ich jetzt auch entlang. Ja, Und hier am Aischer See, da haben wir schon die erste Umleitung für heute. Statt geradeaus geht es links rum. Baustelle ist beendet. Ich bin jetzt wieder auf meinem richtigen Weg, den Rhein entlang und jetzt geht es wieder weiter Richtung Nierstein. Mittlerweile habe ich jetzt auch meine Jacke ausgezogen. Wir haben kurz vor 10 und es ist schon ganz schön warm. Es ist einfach Wahnsinn. Wir haben jetzt Mitte Oktober 2018 und der Sommer in diesem Jahr will einfach nicht aufhören. Und es soll sogar noch ein bisschen wärmer werden die nächsten Tage. gekommen. Ich bin schon ein Stückchen durchgefahren und kurz vor Oppenheim ging der Radweg mal kurz über den Damm. Da haben wir den asphaltierte Weg verlassen und wie es jetzt aussieht, geht es wieder asphaltiert weiter. Und jetzt geht es raus aus Oppenheim, nächster Ort Nierstadt. hier, wo man den reinsetzen kann, hier bei Nierstein, da geht es dann rüber nach Gainsheim. Wenn ich jetzt Nierstein verlasse, fahre ich gerade hier am Roten Hang vorbei. Durch schöne Wingard hier im Herbst ganz besonders schön. Und auch Nierstein, ein schönes kleines Städtchen am Rhein, ist wirklich sehr zu empfehlen, wenn man mal gemütlich eine Auszeit braucht. Ich habe jetzt mal hier halt gemacht an diesem schönen Rastplatz. Heute mache ich ein bisschen früher Mittag wie sonst als, weil heute koche ich mir ein bisschen was. Es gibt heute nämlich was Warmes. <lacht> Werde ich werde mal langsam essen. Bei mir gibt es heute Kürbissuppe, ihr habt es gesehen, da war auch kein mitgebracht und jetzt Das Mittagessen war sehr gut. Am Schluss hat sich noch ein Mann zu mir gesellt. Da haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Hier über die Gegend und so. Und es geht jetzt weiter Richtung Nackenheim. Das sind 2,5 Kilometer. Und bis nach Mainz 14 Kilometer. Ich habe mal kurz Halt gemacht an einem rhein schild und zwar, wie gesagt schon, die großen Tafeln sagen die Rheinkilometer aus, aber zusätzlich gibt es noch große Tafeln mit äh, schwarzen Kreuzen drauf, die haben dann die 500er Markierung und dann gibt es noch kleinere, da muss ich mal kurz gucken, ja mit Zahlen drauf, die haben dann die 100 Meter Einteilung. Ja und wie gesagt, habe ich ja schon vorher in Konstanz fängt es an und in Höhe von Holland enden die Rheinkilometer oder verschwinden in der Nordsee. Und hier haben wir jetzt gerade Astbruchgefahr, aber das Risiko gehen wir jetzt mal ein, da fahren wir durch. Und hier auch noch mal ein Hinweisschild. Doch jetzt einige Äste im Wasser habe ich gesehen, es scheint hier nicht ganz ungefährlich zu sein, aber schön im Moment wird nichts passieren, ja und zudem sind wir hier jetzt gleich in Mainz. Radweg ist jetzt im Moment nicht mehr asphaltiert, aber geht trotzdem gut zu fahren und der Vorteil ist halt hier wieder, ist man direkt am Rhein. Und hier liegt ein ziemlich großer Ast im Rhein, also die Hinweisschilder hier im Astbruch haben schon ihre Bedeutung. Jetzt habe ich auch gerade das Gebiet mit Assbruchgefahr verlassen, da vorne sehe ich schon eine Brücke, da müsste glaube ich dann Mainz-Laubenheim sein. Bei Mainz-Weißenau ging es eben noch durch das Industriegebiet und jetzt bin ich hier unten wieder am Rhein bei Mainz auf diesem asphaltierten Weg. Ja, im moment fahre ich hier in Mainz am Rheinufer entlang und genieße das schöne Wetter und jetzt bin ich auch angekommen am Mainzer Doch. hier ist das Gutenberg Museum Ja, heute ist Freitag, da ist natürlich auch Markt in Mainz. Jetzt einmal am Dom rum, aber dann nichts wie zurück wieder an der Rhein. Da ist doch ganz schön viel los wieder am Dom. Und habt ihr gesehen, die in Mainz haben sogar eine Ampel. Ich bin jetzt auch an der Brücke hier angekommen in Mainz. Und da will ich jetzt auf die andere Rheinseite, und zwar auf die hessische Rheinseite machen und will da rechtsrheinisch den Rhein weiter hochfahren. Mainz hat auch was Besonderes, soweit ich weiß. sind da drüben auch noch Mainzer Stadtteile, die hessisch sind. Und Wiesbaden ist da auch noch da drüben dann. Die können sich ja gut leiden, die Mainzer und die Wiesbadener. So, ein alter Römer hier noch. Mainz Castella Seite aus nach Mainz rüber die Sonne blendet ein bisschen nach Edwill sind es ungefähr noch 14 Kilometer ist so mein nächster Zielort und zum oberrhein zu sagen jetzt der ja jetzt gleich fertig ist der soll irgendwo enden zwischen Mainzer Becken wo wir uns jetzt hier befinden und zwischen Bingerloch also, da fängt dann auch das Mittelrheintal an. Das würde ich dann aber erst nächstes Jahr anfangen zu bestreiten. Stückchen durch Industriegebiet, aber jetzt bin ich wieder unten am Rhein und kann wieder den Rheinradweg weiterfahren, immer weiter Richtung Etwille. Biebrich ist erreicht. Jetzt fahre ich gerade entlang hier am Rhein in Biebrisch ganz schön was los das war jetzt gar nicht so einfach für mich da durchzukommen ja, an der brücke wo ich jetzt gerade unten durch war da war ich schon vorne am rhein gewesen da ging es absolut nicht durch war aber kein hinweisschild und nichts da bin ich jetzt wieder zurückgefahren auf die bunte straße ich bin jetzt hier gelandet und muss jetzt leider hier wieder entlang fahren, aber mittlerweile ist immer ein Schierstein. haben wir jetzt auch schon Ausblick auf den Taunus. Edwil noch 2,6 und Rüdesheim noch 20, noch 25 Kilometer. Da ist für mich heute auch Schluss. Dann geht es dann mit der Fähre nach Bingen rüber. Ja, Niederwalluf und Walluf ist jetzt auch passiert und wir sind jetzt gleich in Edwil. Edwil am Rhein, Rheingau-Taunuskreis. Durch will, bin ich jetzt auch durch. Ich habe es geschafft. Ist halt der Nachteil, wenn das Wetter mit dem Oktober noch so super schön ist, da ist überall voll. <lacht> naja, weiter geht's. Und die 500er Marke haben wir auch schon lange geknackt, nämlich wir sind schon bei 1 Kilometer, 513. 2,9 Kilometer, Rüdersheim 12 km Die Hochwasserumleitung müssen wir bei dem Sommer und bei dem Herbst bestimmt nicht mehr Österreich fahre ich gerade mit den Schiffen ums Rennen. Ja. Mit dem Schiff bin ich jetzt schon eine ganze Weile auf einer Höhe. Und es ist einfach herrlich bei so einem super Herbsttag. Es ist ja auch eigentlich schon noch Sommer. an diesem Weinverlader gerade. Das sieht interessant aus, das gucke ich mir jetzt gerade mal ein bisschen her an. Ja, und hinter mir geht es der Bundesstraße durch nach Österreich. Ein Blick rüber auf Österreich. und jetzt bin ich bei Östrisch Winkel und hier geht es den Rhein bei der Hohe Richtung Rüdesheim Der Stein hier bei Östrisch Winkel soll ca. 400 Millionen Jahre alt sein und er ist aus Taunusquazit auch an Geisenheim vorbeigefahren und nächster Ort ist dann Rüdesheim, unser heutiges Etappenziel, liegt dann aber auf der anderen Seite, wo Bingen heißt. Ja, und hier haben wir schon mal die Rüdesheimer Wasserschutzpolizei. hier muss ich mir jetzt doch mal ein bisschen genauer angucken. Die Hindenburgbrücke. Die Hindenburgbrücke wurde am 16.08.1915 eingeweiht und am 15. März 1945 durch die deutsche Wehrmacht zerstört. Ja, noch einmal die Ruine der Hindenburgbrücke. Und da steht sogar noch ein Pfeiler im Wasser von der Hindenburgbrücke. Rüdesheim am Rhein. Ein schönes Städtchen haben wir erreicht. Und jetzt seht ihr hinter mir Rüdesheim mit seiner berühmten Drosselgas. Blick rüber auf Rödesheim. Hier bei Bingen fließt auch die Nahe in den Rhein. Hier seht ihr die Nahe und hier ist der Rhein. auch meine heutige Etappe. Es war wieder eine super Herbsttour. Damit ist auch der Oberrhein beendet. Der endet nämlich hier in Bingen. Und das Mittelrheintal fängt an. Das ich aber erst nächstes Jahr, 2019, weitermachen werde. Weil dieses Jahr reicht es nicht mehr im Herbst. Es wird dann einfach zu früh dunkel. Das sind die Etappen zu kurz dafür. Okay, wir sehen uns dann 2019. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen in Bingen. Und habe hier noch ein schönes alkoholfreies Radler. auch das ich mir noch schmecken. Ciao und tschüss. Macht's gut.